Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, heute gibt es eine besondere Challenge mit den guten Michi Und zwar machen wir heute die nur mit den Laserwaffen äh, von den kleinen Roboter, keine Ahnung, Stark Roboter, keine Ahnung, wie die heißen. jedenfalls, ja, Wir machen nur mit den Laserwaffen, gewinnen die Challenge und ab geht's. Sorry, dass ich so langsam bin, aber let's go ab in die Runde. Ey, komm, wir gehen jetzt an der Cover Spot da hinten hin. Ich, ey, Digga, ich hätte die Challenge fast vergessen, Alter. Wir dürfen ja. Hier ist natürlich erlaubt, Leute, weil ohne hier würden wir. Das ist wahrscheinlich nicht schaffen. Ah, ja. Komm her, komm her, komm her. Ich hab nur oh! Ehrenlose Hater. Jetzt, 32. Ja. Down, cracked. Wir dürfen nicht im Nahkampf, sind, sonst sind wir tot. Ja, wir müssen Oha, er oh mein Gott, er ich, ich hab ihn gecrackt, der kann so... Ja, die, die ja, sind down, Digga. Und wir haben genug hier noch. Er kommt mit dem Berg gepusht, er kommt auf den Berg, Michi. Hier auf dem Berg. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Alles gut. Cool. Wir, wir gehen hoch. Wir gehen hoch, wir gehen hoch. Er ist one-hit, er ist one-hit. Dein Mate will ich erstmal finishen. Oh, ich brauch die Moon, Digga. Okay, oh, ah! Egal, egal. Komm mal nicht auf dem Mate. Wir sind full live, was will er machen, Digga? Er ist quackt. Ich geh hoch, ich geh hoch. Was geht, Digga? Nein! No. Ich, ich, ich bin irgendwie rausgekappt. Ey, der ist war mit! Junge Michi! Er ist gestorben! Am Fallschaden! Ja, ja, geil, Alter! Er ist am Fallschaden gestorben. Oh kurzes Digga, nicht. das war der lächerlichste Tod. Alle Waffen droppen, wir dürfen ja nur meine, unsere mitnehmen. Junge, die sind gar nicht schlecht, die Waffen, Alter. Die sind voll OP sogar. Mit meinem Bot-Aim treffe ich auch mal was. Das ist krank. Ich habe auch nur 20 Schuss nur noch. Ihr müsst jetzt einfach schnell so, und, Digga. Wir müssen so, und die Sohn killt uns sonst. Warte mal. Mhm. Da lag nicht gerade das, was ich glaube. Es ist ja. Ja, komm, doch, das ist eine Waffe, oder? Wir müssen Story. auf dieses wunderschöne Ding verzichten, ja? Nein! shit, shit, shit. shit, shit. Ich hab hier, Digga, ich hab hier! Ich bin Nein, gut. nicht der! Fahr weiter. Ich bin tot! Ja, ich bin auch tot, Digga! Oh Junge, lass mich doch in Ruhe, Junge! Und da Irgendwie, wenn ich immer zu Dune gehe, das ist es die ganze Zeit am Leben. Ach, oh, komm! Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Ich hab ihn noch hit gedrückt. Oha! Ah, scheiße, ja. Junge! Aha, aha! Tschüss! Lass mich doch in Ruhe, Junge! Ja, Dance für mich! Ah, das ist ja eine Fähigkeit. Darf ich die mitnehmen? Ist ja an sich keine Waffe. Ja, ist nur eine Fähigkeit. Ist keine Waffe. Gut, haben wir jetzt nicht gesagt. Leute, ich hoffe, mir ne nimmt mir das nicht übel, wenn ich jetzt die Fähigkeit einfach mitnehme, weil... Die Dummeswaffe wäre eine Waffe halt, sagen wir mal. Die Dummesfähigkeit wäre eine Waffe, ist sag ich mal. Aber das ist halt nur... Nur eine Surf-Fähigkeit, also das ja, ist nicht toll ist. Wir brauchen halt nur die Moon. Dann können wir wieder gehen. Oh, Metz können wir noch fahren, Digga. Wenn wir Metz haben, dann können wir was reißen. Ja. Ey, immer wo rebootet hier. Nein. Ach, der. Oha, tschüss. Ich, es hört nicht auf. Ich hasse das Game. Nee, ich wenn, wenn ich jetzt sterbe wegen den Scheiß. Nee, ah, Junge, ich kann nicht bauen hier. Ja, was soll ich da machen? So, eins. Der Typ hat mir Headshots gedrückt. Nur Headshots. Ich rufe mich. Er hat nur auf meinen Kopf gezogen. Ach, komm! Ich will nur einmal treffen, Junge! Du auf. Nein! nein! Ey, ich hab die Lina! Nein, nein, nein! Oh, du hast nicht die Lina. Ne? Ich komm oh, die! Nein, nein. Junge, bist du hohl? Alter, ich hatte so oh. viel Leben. Oh! Ja, selber schuld. Nee, ich nicht! Junge, Alter, ich schwör, ich hol deine Karte nicht mehr! Oh, wer mein Freund! Nicht. Nein! Wenn der Typ jetzt reinfällt, ne? Oh. Halt die Fresse. Oh, Ey, Junge, Alter! Ab nach vorne! Wie die Reifen so durchdrehen, Alter. Halt, halt auch schon nach vorne, Digga. Guck, ob die Gegner sind. Ich bin nur der Fahrer. Das kann oh, ich wahr sein. Hinter das Auto. Okay. Danke dafür, dass du mir nicht sagst, dass du aussteigst. Echt hilfreich. Oha, der steht neben mir, Junge. Ey, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Ich weiß es. Ja, ich bin nahe, kommt, Digga. Was soll ich machen? Der schlechte eine. Aber der hat eine Waffe, der hat eine Pop, Junge. Und das ist eine ganz gute eigentlich. Ich bin tot. Wohin? Ich bin tot. Ich bin tot. nein! Oh mein Gott, Dr. Doom. Dr. Doom. Dr. Doom. Dr. Doom. Dr. Doom. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin unter Wasser gespült. Mach irgendwas! Nein! Ja, was soll ich machen? Danke, lass die Tanker Au! <lacht> oh. Ich Raus! fliegt oh, flieg, flieg, flieg, flieg! Flieg doch, Junge! Man muss ja wirklich perfekt aussteigen. Ja, oh, und komplett. Oh, äh, Ey, bei, bei mir! Jungs, sie sind genau bei mir! Flieg flieg flieg, flieg, flieg, flieg! Ich kann nicht! Die Karre will nicht! Wir ah. ah. Jungs! Und Ja, tot, Jungs! Die haben alle Laserwaffen. <lacht> <Gar nicht. lacht> Was soll ich Pixel, Pickaxen, Bro! Ich, äh, Komm mal! Ach oh Gott, nein! Uh. Oh, er hat mich gut! Bitte nicht, nein! Ich, ich pickaxe den! Ja, ey! Was? Jungs, Hammer! Hummel! Ich glauben an dich! Ich lass den. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat jetzt gefallen. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, aber ich hoffe, es war unterhaltsam. Danke nochmal an Michi und äh, Lama Hummel 62. Vielen Dank fürs Mitmachen und ciao da rein. Abonniert gerne den Kanal und tschüss.